Hallo liebe Individualisten und einen wunderschönen guten Morgen vom Ufer der Sil in Tirol, genauer gesagt bei Innsbruck oder ja, eigentlich noch in Innsbruck. Ähm, wir haben einen Oberleiter gemacht hier in der, in der Sillschlucht. Ähm, wir, das bin einmal ich natürlich, und der Tiroler, der liegt da irgendwo hinter mir. Da hinten in dem Zelt. Mit sein, einer seiner Hündinnen, der Akuna die hat er auch mitgenommen. Wir sind gestern nach der Höhlentour noch hierher gefahren. Wir sind zuerst noch kurz einen Zwischenstopp bei ihm bzw. seiner Mutter eingelegt. Dann hierher haben am Abend noch ein ganz kleines Lagerfeuer gemacht, Wirschel und gegrillt. Nachdem aber nicht sehr viel Brennmaterial war und das, was wir gefunden haben, auch noch ziemlich feucht war, ja, haben wir da dann auch nicht großartig viel gefilmt davon. Ähm ja. Aber jetzt werden wir dann schön langsam aufstehen. Es ist gerade 7 Uhr. Es ist übrigens auch Samstag, der 15. April, also als kleiner Anhaltspunkt, wann das ganze stattfindet und ja, mal gemütlich aufstehen, mal munter werden und äh, wenn wir mal noch gemütlich frühstücken und dann werden wir mal, ja, schön langsam aus der Schlucht hinausgehen. Ähm, und ja, dann schauen wir mal, was der restliche Tag noch so bringt. Keine Ahnung. Noch keinen konkreten Plan für heute. Mal schauen, was wir noch so angehen. Ja. ja, gut geschlafen auf jeden Fall. Ähm, habe den Defense 4 gehabt was absolut übertrieben war. Ich habe den die ganze Nacht offen gehabt. Wäre ja absolut nicht notwendig gewesen, aber man weiß es halt nie, wie es wie es dann um die Jahreszeit dann schon wieder, das kann halt in der Nacht schon verdammt bett abkühlen. Vor dem hier better safe than sorry. Also ja, dann lieber den wärmeren Schlafsack und den halt offen lassen. Ja, ich würde sagen, ich schaue jetzt mal, dass ich aus der Empfehlung komme. Und dann hole ich euch vielleicht zum Frühstück mal kurz dazu und dann auf jeden Fall, wenn wir aus der Schlucht rausgehen, weil da möchte ich euch schon noch so ein paar Stellen zeigen, ist es wirklich wunderschön hier.